machen wir ab nächsten Monat dann machen wir jetzt hier die Insektenmischung weiter hier. Naja, ich sag mal so, wir können ja mal gucken. Das ist ja den Held und Niete des Monats März. März ist ja aber eh bald vorbei und dann können wir im April das Video machen. Ja, genau. Also fangen wir mal im März an. Gut, also weiter hat wieder was mitgebracht äh, von Snack Insects. Äh, ja, übrigens äh, herzlich willkommen zum neuen Video von den Testrelios. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Was gibt's heute? Ja, wieder was von Snack Insects, wie gesagt. Wir hatten oh. hier schon mal die Mischung hier probiert. <lacht> Jetzt probieren wir mal weiter. Jetzt sehen wir tolle Sachen. Dschungelade. Genau, feinste Dschungelade, damit fangen wir an. Ja, wir schon Schokolade. Von Snacken 6 natürlich. Also ich hab's jetzt zufälligerweise so ja gefüttelt. Äh, ja, du darfst hier jetzt äh, in so ein Stück hier... <lacht> ich können ja für durchlassen für... Weiß ich nicht, wenn es so gut geschmeckt hat, dann... was mhm, ich mir noch in Snacken oder So. Wer also den Wein der kann nur so eine Schokolade essen. Mhm. Das ist dann auch nicht mehr so schlimm hier. So, neben schon Schokolade, ich jetzt ja nicht. Edelbitter. Edelbitter. Mit gerösteten Mehlwürmern. Genau. Mal probieren. Zeig mal, ja ich nehme gleich jetzt ein Stück hier. Ja, genau. da. Na dann. Ja, äh, Mahlzeit. Hm. Also, den Milchwurm halt jetzt nicht, es schmeckt. Ja, aber du hast doch mitbekommen, als du so viel bissen hast. Ja, selbst nicht. Gut. Also, die Schokolade an sich schmeckt jetzt nicht schlecht. Na, wer auch? Na ja, kühltrocknen, geschlossen, lagern hier. Produkt kann Spuren ja. von Schalenfrüchten, Gluten, Milch, Soja enthalten. Bei einer Schalentier, Weichtier oder Hausstaubmilbenallergie besteht auch die Möglichkeit auf eine Allergie auf Mehlwürmer und andere Speiseinsekten. Jetzt haben wir ja ein Eiweißgut, plötzlich in Grenzen 7,9 Gramm auf 100. Naja, da sind jetzt so irgendwie vier oder fünf äh, Mehlwürmer auf der ganzen Schokolade drauf gewesen, auf diesen ganzen Taler. Da reißen die ein paar Mehlwürmer da auch nicht mehr viel raus. Willst du das noch haben? Ich esse das später noch, ja. Right. Vielleicht geben wir doch einfach falle, naja. Also, ich würde sagen, definitiv besser als nur der Definitiv. Weil es halt lustig aussieht. Ja, zwei von fünf Sterne. Link ist hier natürlich wieder unter dem Video. Äh, Aktuell, wenn euch die Spritpreise hoch zu teuer sind, dann gibt es hier ganz neu bei uns total geile Luftkleber Man kriegt die jetzt nicht ab, weg zu so doof bin. Der Vorführeffekt. Hier, ja. mega geil Und natürlich auch hier unten. Hohe Spritpreise, nein danke. Ja, guckt euch jetzt mal unten an den Sticker. Und ich glaube, das hier, das könnte man doch äh, zu Ostern verschenken, oder? Ja, auf jeden Fall. Ist doch bald Ostern. Ein schöner Snack. Ja, optimal. Schenkt uns Kinder. Also von daher... Ja, klar. Kriegen meine Eltern. <lacht> Die freuen sich. Gut, was gibt es in der nächsten Folge? In der nächsten Folge gibt es einen äh, wahrscheinlich einen Lutscher von Snake Insects. Oder einen Riegel von Snake Insects. Ah. Ich denke mal, wir fangen mit den Riegel an. Mal schauen. Bin ich ja mal gespannt. Also, abonnieren, teilen, liken. Und beim nächsten Mal wieder einschalten. dann heißt, Insekten snacken. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut. Bis demnächst.